Herzlich willkommen zum heutigen Café Stillpoint. Mein Name ist Anja Engel-Schulmeier und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, erstmal möchte ich heute kurz den Anfang nutzen, um ein bisschen Infotransfer zu bewerkstelligen. Die gute Nachricht ist, unser Stillpoint Café wird weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen länger weitergehen, als wir das alle gedacht haben, aber es wird weitergehen. Das ist super. Die mittelgute Nachricht ist dass wir die WSO leider noch bis Mitte Mai geschlossen halten müssen. Dies gilt für die Basisausbildung und das gilt auch für die MSC-Lehrgänge, die wir verschieben müssen, da kriegt ihr Bescheid und das wurde euch auch schon zum Teil im Newsletter mitgeteilt. Bezüglich der Postgraduate-Kurse, da informieren wir euch separat. Welche wir verschieben müssen, das ist noch nicht ganz raus, aber es sind sowieso nicht mehr viele, aber da informieren wir euch peu à peu, alle werden benachrichtigen, alle werden Bescheid wissen. Gut, das war erstmal der Infotransfer. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Claudia Nox, meine deutsch-englisch-österreichische Kollegin Claudia Nox dabei ist und die Claudia ist Spezialistin in pädiatrischen und gynäkologisch-geburtshilflichen Fragen. Sie unterrichtet das schon sehr, sehr lange. Und sie ist auch vom Grundberuf Hebamme, was natürlich noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache wirft. Und das Schöne ist, dass die Claudia auch seit diesem Jahr an der WSO einen Teil der Pädiatrie unterrichtet und dass sie auch eine der Hauptpersonen im Women's Health Kurs ist vom Molinari Institute, das wir ja hosten. Und mit dem Kurs, mit dem zweijährigen Women's Health Kurs fangen wir ja auch im Januar 2021 wieder an. So, hallo Claudi. Hi Anja. Wie Hi. schaut der Frühling in UK? Ja, schön. Also ich, ich habe ja auch äh, Corona-aufdoktorierten Urlaub jetzt und genieße, dass das Wetter jetzt hier hervorragend ist. Also wir hatten gestern auch 20 Grad und insofern mein Garten. ist da ganz glücklich drüber, dass ich so viel da bin. Also wir werden alle erholt hier rauskommen, vielleicht mit ein paar Maskenfalten, die wir alle ein bisschen ja. bekommen. Aber ich glaube, du siehst blendend aus und ich übergebe Danke. dir das Wort. Danke. Ja, also, wir wollen ja heute über äh, Kinder mit, äh, die zu viel schreien, reden und was sie eventuell osteopathisch dafür tun. Ich habe ein bisschen eine Präsentation vorbereitet, die ich euch jetzt zeigen möchte. So, also, warum schreien Kinder viel? Koliken und Co. habe ich das genannt. Ähm, Koliken deswegen, weil doch im ähm, allgemeinen Sprachgebrauch oder in der Bevölkerung immer noch viel von drei monats gesprochen wird, wenn man über, vor allen Dingen über Babys spricht, die eben viel schreien und unruhig sind. Ähm, so moderner reden wir doch eher von einer Anpassungsstörung, aber ich habe das mit den Koliken mal drin gelassen, damit wir den Sprachgebrauch vor allen Dingen auch der älteren Hebammen und der Großeltern etc. gut verstehen. Wenn wir uns jetzt überlegen, warum schreien Kinder? dann ähm, gibt es da natürlich ganz viele Gründe für. Alle, die mit Kindern ein bisschen mehr zu tun haben, würden auch sagen, ja, die haben Hunger, Durst, wollen gehalten werden, haben eine volle Windel oder so. Aber die WHO hat da auch was zu zu sagen, ähm, beziehungsweise eine Entschuldigung, ich habe mal wieder mein eigenes Slide vergessen. Was können wir eigentlich dagegen tun? Wollte ich mir mit euch zusammen überlegen. Ist ja ähm, auch gerade eine sehr interessante ja. Frage in der Quarantäne. Und wenn wir alle zu Hause sind, warum ja. schreien Kinder? Ja, das stimmt. Und früher ist es, wie gesagt, als drei monats definiert worden, eher weil eben bei ganz vielen, also selbst wenn man gar nichts tut, das bei den meisten Kindern sich doch massiv beruhigt nach drei bis vier Monaten. Und insofern hat die WHO da eine Definition zugegeben, dass sie sagen irgendwie, also eine, eine Kolik wird definiert, wenn ein Kind mehr als drei Stunden pro Tag schreit, mehr als drei Tage pro Woche für mehr als drei Wochen. Jeder, der mit Kindern schon was zu tun gehabt hat in dem Alter, weiß, dass das irgendwie eine nicht besonders hilfreiche Definition ist. Selbst wenn wir damit anfangen, dass ein durchschnittlich normales Neugeborenes etwa 2,54 Stunden am Tag schreit, dann merkt man gleich, dass eine Definition von mehr als drei Stunden Schreien am Tag nicht so rasend hilfreich ist. Und wenn ein Kind nur dreimal pro Woche zu viel schreien würde, würden die meisten Eltern das wahrscheinlich auch ganz gut wegstecken. Insofern... Sind wir uns da vielleicht einig, dass das so als Definition, dass das zwar eine sehr griffige Definition ist, aber eben pragmatisch oder praktisch nicht so sinnvoll. Es geht eigentlich eben eher um das exzessive Schreien, also das Schreien, wo sich ein Kind nicht durch normale Maßnahmen beruhigen lässt, also zum Beispiel durch hochgenommen werden oder herumgetragen werden, sondern wo es trotz dieser beruhigenden Maßnahmen weiterschreit. Und insofern ist das zum Beispiel immer eine der früheren Fragen, die ich in einer Anamnese stelle, lässt sich ihr Kind denn beruhigen. Ähm, was tun die denn, wenn ihr Kind schreit? Was hilft denn ihrem Kind in dem Moment? Ähm, und wenn die Antwort dann ist, ja, rumtragen, auf den Arm nehmen, schmusen und so, das hilft alles, dann ähm, kann ich mich schon mal ein bisschen mehr entspannen, weil dann viele äh, pathologischere Gründe für das Schreien des Kindes eigentlich ausgeschlossen werden können. Also die Definition dessen, was ein exzessives Schreien ist, das Kind lässt sich nicht durch normale Maßnahmen beruhigen. Und insofern ist, sollte man das Wort Kolik dann eigentlich, wenn man es überhaupt noch verwenden will, ähm, dann nur verwenden, wenn man alles andere ausgeschlossen hat. Und ich ähm, würde jetzt gerne innerhalb der nächsten Stunde unter anderem darstellen, was für typische Symptome ein Kind uns eben zeigen kann, die wir vor allen Dingen auch anamnestisch auswerten können, um zu schauen, was für andere Gründe es noch gibt. Ähm, grundsätzlich ist wichtig, dass wir uns überlegen, dass für ähm, ein Neugeborenes eben äh, vom Nervensystem her noch sehr unreif ist. An und für sich ist es ja so, wenn wir uns vor allen Dingen auch mit anderen Säugetieren vergleichen, dass wir etwa ein Jahr zu früh auf die Welt kommen. Es ähm, muss aber so sein, sonst würden wir es durch den Geburtskanal so nicht schaffen in, in, in, in diesem Sinne. Dann wäre unser Kopf nämlich zu groß, bis wir rauskommen. Also Wir werden auf jeden Fall zu früh geboren. Dadurch ist unser jedes System im Neugeborenen unreif, aber das Nervensystem besonders. Und Schmerzreize werden zwar sehr schnell weitergegeben, obwohl sie schlecht myelinisiert sind. Aber alle anderen Reize sind eben auch von dieser schlechteren Myelinisierung betroffen. Oder alle anderen Nervenweiterleitungen sind von der schlechteren Myelinisierung betroffen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum die Kinder das ähm, schlecht selber ausgleichen können und sich schlechter anpassen können zu Anfangs. Dazu kommt noch, dass das Zentralnervensystem und das enterische Nervensystem sehr eng noch miteinander verbunden sind. Das heißt, Reize, die auf das Zentralnervensystem Nervensystem einwirken, führen häufig relativ schnell zu einer Überreizung des enterischen Nervensystems. Und diese Kopplung ähm, entkoppelt sich graduell innerhalb des ersten Jahres. Also das sind so Hintergründe für die Physiologie des Neugeborenen, die uns hoffentlich helfen, das zu verstehen, wie es auf die Reize im Leben reagiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie, wie das, was wir Koliken nennen, eigentlich hin und wieder entstehen kann, also was da pathophysiologisch passiert, dann ist es so, dass ein, der Darm des Neugeborenen eben an und für sich schon unreif ist ähm, und, das, wie wir gerade schon gesagt haben, das enterische Nervensystem auch unreif ist. Dadurch kann es unter anderem zu einer vermehrten Peristaltik kommen, das heißt, dass, ähm, der Darm schiebt sozusagen das, äh, die Milch oder die, äh, das, was es da verdaut, zu schnell durch und dadurch können diverse Prozesse in der Verdauung nicht so optimal funktionieren, wie sie das eigentlich sollten. Also zum Beispiel hat Laktase nicht genug Zeit zu wirken, sprich unverdaute Lacta Laktose kommt in den Dickdarm und kann da zu Blähungen führen, aber da sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Ähm, dann kann, es, kann Stress, also für Neugeborene können alle möglichen Sachen Stress sein, die für uns jetzt nicht unbedingt stressig sind. Einfach weil sie so die Filter noch nicht haben, mit denen sie Reize, die über den Tag auf sie einwirken, ähm, ausfiltern können. Insofern ist es ja auch ganz typisch, dass Kinder häufig am späteren Nachmittag dann überreizt sind und anfangen mehr zu schreien. Das ist so eine ganz typische Tageszeit. Also, das wäre eine andere Frage, die ich anamnestisch eben abklären würde. Wann schreit denn Ihr Kind? Schreit es überwiegend abends oder schreit es eigentlich den ganzen Tag? Oder schreit es im Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme, also in einem zeitlichen Zusammenhang immer wieder über den Tag? Das wäre so interessant. Aber es sind eben alle Reize für ein Kind, potenzielle Reize zu viel. Also Licht, Geräusche, dass der Fernseher irgendwo läuft, dass man draußen ist, dass es viel Temperaturwechsel gibt ein Kind von vielen verschiedenen Menschen, also wenn ein Kind zum Beispiel rumgereicht wird, es ist zwar von, allen, zwar von allen beschmust, aber es ist trotzdem anstrengend für ein Kind. Und äh, das kann eben mal zu einer Überreizung führen. Und das ist was, das versuche ich mit den Eltern zusammen zu eruieren, ob das vielleicht mit Teil der Ideologie sein könnte. Ähm, wenn, wenn das so ist, wenn, also wenn nur der, dieser, dieses, die Irritabilität des Darms und der äh, eventuell die zu vielen Reize über den Tag sind, dann kann es eben sein, dass das Kind, wie gesagt, die, die Peristaltik zu schnell ist und dann wird, das, wird der Speisebrei nicht mehr so verdaut, wie er eigentlich verdaut werden sollte. Dann kann es zu reisartig weißen Flecken im Stuhl kommen. Und häufig sind die Symptome so eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden nach dem Trinken tauchen sie auf. Aber wie gesagt, der typischerweise auch eher abends so und nicht über den Tag verteilt auch immer so. Was interessant ist, was wir nachher uns noch genauer anschauen, ist, dass wenn dass ein Risikofaktor für Kinder eine Hypoxie in der Anamnese ist. Und es könnte entweder eine chronische Hypoxie sein, wie eine zum Beispiel chronische Unterversorgung ähm, in der Schwangerschaft noch, also dass es ist eine, ähm, eine Plazenta-Unterversorgung sozusagen gegeben hat, wie zum Beispiel verursacht durch Rauchen. Ähm, oder es könnte eine akute Hypoxie unter der Geburt gewesen sein. Beides für den Darm, auf eine gewisse Art und Weise schädlich und wir schauen uns nachher an, ähm, wie das genau, wozu das genau führt Und Darm. Dann äh, osteopathisch redet man ja gerne und schnell davon, dass eine Vagusirritation ähm, zu Koliken führt oder dass das der Hauptgrund ist, dass es zumindest im so englischsprachigen Raum ganz verbreitet, dass man schnell sagt, ah ja, dass der Vagus irritiert und wenn wir dann nur den Vagus behandeln, also kranial behandeln, dann ähm, hört der Vagus sozusagen auf, den Darm zu reizen. Das ist aus heutiger Sicht physiologisch nicht so ganz richtig. Ähm, der Vagus ist ja zu 80 Prozent sensorisch, also ist überwiegend dafür zuständig, dass er Signale aus der Peripherie bzw. aus dem Abdomen äh, zurück ans Gehirn gibt. Insofern ist ein gereizter vagus unwahrscheinlicherweise dazu, dass unser Darm dann plötzlich verrückt spielt. Und alle anderen Organe, die der Vagus versorgt, nicht verrückt spielen. Also es ist ein unwahrscheinliches Argument, warum sich das lohnt. Ähm, trotzdem natürlich so Dinge wie die OM-Naht und Suboccipital zu behandeln, schauen wir uns auch nachher noch an. Aber erst noch mal zur Differentialdiagnose. Wir haben also verschiedene Dinge, die wir ausschließen wollen, warum Kinder schreien, die einfach medizinisch auszuwerten sind. Und da steht ganz oben an der Reflux. Also es haben doch viele Kinder Reflux, auch wenn die nicht unbedingt viel erbrechen. Und wenn, also in England ist es häufig so, dass Kinderärzte sagen, nein, das Kind hat keinen Reflux, weil es nicht erbricht. Das scheint irgendwie medizinisch gängig eine Meinung zu sein. Aber ich sage, beim Erwachsenen erbricht ja auch nicht jeder Patient, der einen Reflux hat und hat trotzdem Reflux. Die schauen wir uns gleich genauer an. Dann etwas, äh, gravierender oder meistens schlimmer werden die Pylorus-Stenose wenn wir uns anschauen, das Kind mit dem allergischen Darm, äh, die Kinder, die eventuell eine an einer Laktoseintoleranz leiden, die Kinder, die zu viel Luft schlucken. Und äh, was nicht zu unterschätzen ist, die Art und Weise, wie das Kind gefüttert wird, sei das beim Stillen oder mit Flasche. Teilweise sind es ganz einfache Sachen, die von Eltern verkehrt gemacht werden, im weitesten Sinne, eventuell auch von ungeübten Eltern verkehrt gemacht werden, wo ähm, die Eltern sich sozusagen das Problem selber heranziehen. Aber ich möchte gerne mit dem Reflux anfangen. Na, richtig, vielleicht kurz hier nochmal mal ja? sprechen. Du hast gerne. jetzt hier schon Allergie und Intoleranzen aufgelistet. Könntest du vielleicht noch mal kurz definieren, was die Unterschiede sind, vielleicht auch Sensitivität? Ja, also der, ich gehe nochmal die Slides zurück, also der eine die Laktoseintoleranz ist ja keine Intoleranz als solches. Sie hat zwar diesen Namen, aber es, es hat eigentlich nichts damit zu tun, dass der Körper intolerant der Laktose gegenüber ist, sondern äh, bei einer Laktoseintoleranz stellt der Körper nicht genug Laktase her oder die Laktase, die er herstellt, kann nicht wirken, um die Laktose, also den Zucker im Darm aufzuspalten, so dass er weiterverwertet werden kann. Insofern ist das keine Intoleranz und keine Allergie, wohingegen Allergien eine, eine, Unverträglichkeit des Körpers gegenüber Proteinen darstellt. Und da ist beim Kind, da gehen wir nachher drauf ein, ganz typisch, dass es eine Unverträglichkeit vor allen Dingen zum Beispiel auch Kuhmilch gegenüber haben kann. Aber da geht es um die Proteine in der Kuhmilch. Bei der Laktoseintoleranz geht es um den Zucker, der in jeder Milch ist. Also der ist sowohl in Kuhmilch als auch in Muttermilch, also jede Milch, jedes, alles, was Milch ist, wird Laktose enthalten, weil es der Milchzucker ist. Ähm, und dann hattest du gesagt, eine, dann gibt es ja noch so eine Unterstufe. Also es gibt Menschen, die keine Allergie haben in dem Sinne, aber trotzdem sensibel auf ähm, Nahrungsmittel reagieren. Und ähm, diese Untergruppe gibt es auch noch. Die habe ich jetzt hier nicht als Gruppe aufgeführt, aber ähm, ich sehe die Allergien so ein bisschen wie auf einem Spektrum. Also es man fängt mit der also man fängt mit einer Sensitivität an. Und wenn man den Körper dann nur lang genug die, dieses Allergen vorhält, dann wird es irgendwann eben heftiger darauf reagieren. Hast mhm. du okay. das so? Ja? Ich komme da auch noch hin. Ähm, um zum Reflux zurückzukommen. Also der, beim Reflux fließt Magensäure zurück in den Ösophagus Und, ähm, der Magen hat ja zum hin keinen richtigen Sphinkter, also es ist kein Verschluss, der Verschlussmechanismus als solches ist nicht muskulär bedingt. Ähm, er wird vom Nervus vagus beeinflusst, ansonsten bilden äh, die linke Krust und das Ligamentum Prenoesophageale eine, eine mechanische Barriere. Und das Ligamentum Prenoesophageale, wenn ich da nochmal ein, eben eine Slide weiter nach vorne gehe, ist ähm, könnt ihr da sehen, ist ein, bildet einen Teil oder hat eine Kontinuität zum Diaphragma. Das heißt, wenn das Diaphragma unter Spannung ist oder an, einer, an einem Anteil eben mehr Spannung hat als woanders, dann wird es einen Zug auf dieses ähm, Band geben, was quasi funktionell hilft, den Magen zu verschließen. Ähm, und insofern ist jede Spannung, die das, ähm, die das Diaphragma aus seiner Kuppelform herauszieht, ist problematisch. Ich merke gerade, wie sehr es mir fehlt, mit Händen zu zeigen, was ich zeigen möchte. <lacht> Aber es ist, ähm, also ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Das Diaphragma soll ja sonst Kuppelform sein. Das Ligamentum Phrenosophagiale ist ähm, fest mit dem Diaphragma verbunden oder ist ein Teil des Diaphragma und das hilft eben, wenn es in guter Spannung ist, äh, den Darm, ach, den Darm, den Magen zu verschließen. Ähm, und dann und wir haben als Teil unserer Physiologie ist, dass wir eben, also einerseits diesen mechanischen Verschluss haben, andererseits, wenn der pH im Mösephagus steigt, haben wir einen, bekommen wir einen vermehrten Speichelfluss, ähm, was natürlich helfen soll, diesen, äh, diese Säure zu verdünnen und äh, die Peristaltik im Ösophagus steigt. Also das wäre physiologisch all das, was der Körper macht, um den, um den Mageninhalt möglichst im Magen zu belassen und nicht in den Mösephagus hochsteigen zu lassen. Ähm, es kann aber eben beim Neugeborenen dazu kommen, dass das trotzdem passiert, vor allen Dingen bei Kindern, also ich mein Eindruck, mein klinischer Eindruck ist, dass es vor allen Dingen bei Kindern nach Geburten passiert, die in Posteriora-Einstellungen waren, wenn ein Kind durch den Geburtskanal geht mit dem Rücken nach hinten, also mit dem Rücken zur Mutter mit dem Rücken zum Rücken der Mutter, dann ähm, führt das zu vermehrten, einer vermehrten Drehung, vor allem des Thorax des Kindes, während es durch Be durchs Becken geht. Und die Geburt dauert auch häufig etwas länger. Das heißt, das Kind ist, einem, ist mehr Druck und mehr Torsion ausgesetzt unter der Geburt. Und ich finde, das spiegelt sich ganz häufig im Thorax wieder. Und wenn es Verdrehungen im Thorax gibt, dann kommt es eben, finde ich, auch häufig mal dazu, dass eben der Magenverschluss nicht so gut funktioniert, wie er das eigentlich sollte und dass die Kinder eben an eventuell nur leichten, aber eben an einem Reflux leiden. Und manche Kinder spucken dann viel, dann kriegen sie auch leichter eine Diagnose, aber eben nicht alle Kinder. Also Es gibt sowas wie den Selentenreflux, das heißt, es, es bleibt, die Säure, der Mageninhalt bleibt, der Ösophagus, kommt nie bis zum Mund hoch. Man merkt, wenn man das Kind hält, dass es ein bisschen, dass es hin und wieder wie fast zum Bürgen kommt, aber es ist eben dann doch wieder schnell runterschluckt. Aber das macht den Kindern eben genau den gleichen Schmerz, den es uns auch macht, und es führt auch zu ganz ähnlichen ähm, äh, viscerosomatischen Dysfunktionen. Also dass die äh, Kinder eben, äh, wenn wenn da viel über das sympathische Nervensystem an an den Thorax zurückgegeben wird, dann kommt es da eben zu zum Beispiel Extensionsgruppen im Thorax ähm, und das findet man dann ähm, bei der Untersuchung auch teilweise ganz ausgeprägt, dass die Kinder sich eben überstrecken. Ähm, der Beginn der Symptome, die die Kinder zeigen, ist bei 85 Prozent aller Kinder innerhalb der ersten Lebenswoche, was im Gegensatz zu ähm, Kindern, die ähm, jetzt so eine normale Irritabilität haben, früher ist. Also es, ist, es gibt dieses ganz interessante Phänomen, dass Neugeborene häufig ähm, erstmal die ersten zehn Tage bis zwei Wochen eigentlich relativ ruhig sind, also viel schlafen, trinken, ganz eigentlich ganz einfach zu handhaben sind und viele Eltern so am Ende der, naja, so am zwölften Tag oder so ach, das kriege ich alles ganz locker gewucht, das ist alles nicht so schlimm und mein, wie gesagt, das ist, das ist auch mein klinischer Eindruck, ist, dass die Kinder diese Zeit einfach brauchen, um sich vom Geburtsprozess zu erholen und sich anzupassen und eigentlich erst dann mit so zwei Wochen anfangen, genug Energie zu haben, um viel zu schreien oder auch um mehr zu schreien. Ähm, das, wenn, das, wenn man sich die Lungenentwicklung in der Zeit anschaut, korreliert das mit der Lungenentwicklung, dass die Lunge etwa zwei Wochen braucht, bis sie sich voll ausgedehnt hat und bis die Atmung für die Kinder leichter wird. Ähm, und insofern ist so dieses normale Schreien, in Anführungsstrichen, dass Kinder zu viel schreien, das fängt häufig erst nach zwei Wochen an. Und da, insofern sind, äh, wenn Kinder gleich, also relativ früh nach Geburt schon viel schreien, dann könnte, es macht das einen Reflux wahrscheinlicher. Ja. Ähm, wenn, wenn man das bis zum Kleinkind, also ich füge das hier noch zu, es geht jetzt dann nicht mehr um Neugeboren, aber wenn es bis zum Kleinkindalter immer noch nicht diagnostiziert worden ist, dann ähm, besch also beschreiben die Kinder Schmerzen in der Brust, aber haben auch chronischen Husten aufgrund der, äh, des Zusammenhangs mit dem lymphatischen System, äh, werden dann die Atemwege auch gereizt und dadurch kann es auch zu wiederkehrenden Pneumonien kommen oder dass das Kind eben Atemgeräusche hat. Und wenn wir dann so weit sind, dass die Kinder so Essen mit Schmerzen assoziieren, dann äh, kann es eben auch zu einer Anorexie kommen, dass Kinder einfach wirklich ähm, essen, ablehnen und vermeiden, also essen und trinken. Ähm, bei Babys ähm, hilft dann ähm, hilft, helfen verschiedene Sachen, also zum Beispiel ein Kind, was dann gerne aufrecht gehalten wird, vor allen Dingen nach dem Trinken, dass der ein Zeichen für einen Reflux. Ähm, und dann gibt es ein Medikament, was ich sehr hilfreich finde, was es in Österreich leider nicht zu kaufen gibt, aber man kann es in Deutschland bestellen, das heißt Baby Gaviscon, also es ist so wie anderes Gaviscon auch, hat nur viel weniger Salz, und ist insofern für Babys zugelassen. Das hält mechanisch den Mageninhalt davon ab, so leicht nach oben steigen zu können und macht sozusagen eine Schutzschicht dafür. Also Und insofern, wenn Eltern jetzt sagen, dass sie diese Medikation gegeben haben und es geholfen hat, dann wäre das auch ein Zeichen für einen Reflux. Jane Carrera sagt, dass, ähm, Jen ist ja, behandelt ja, ist ja Osteopathin und Ärztin in Amerika und behandelt ganz viele Kinder und die sagt, dass es für ein Kind viel, ähm, sinnvoller wäre, eigentlich dem eine Zeit lang Gaviscon zu geben, als, ähm, äh, eine, eine pH-Untersuchung des Oesophagus zu machen. Und wenn das Kind innerhalb von einer Woche positiv auf die Medikation reagiert, dann wäre das auch eine Diagnose. Also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist eine ärztliche Meinung. Aber ich fand das einen sehr pragmatischen Zugang. Ich habe gerade gehört, wir haben eine Frage. Ja, bitte. Ist für den Verschluss der Cardia nicht der Sympathikus verantwortlich oder wie ist das gemeint? Hast du das gehört? Ja, also es ist mehr so, dass ich glaube, also mein Eindruck ist, dass es, ähm, dass das Nervensystem sich schon bemüht, das richtig zu verschließen, aber dass es eben mechanisch Schwierigkeiten hat, das richtig zu tun. Also wenn da, wenn am Zwerchfell massiv Spannung ist, dann dann kann das Nervensystem sozusagen gar nicht genug Impulse geben, um, ähm, um die Kardia richtig zu verschließen. Also wenn da sowohl von der von der ich gehe da gleich noch drauf ein, was man noch behandeln könnte, aber also es, es ist nicht so, dass der Nervenimpuls nicht äh, fehlt, sondern dass einfach mechanisch die Züge im Thorax so groß sind, dass es das nicht aufrechterhalten kann. So hatte ich das gemeint. Beantwortet das die Frage? Ich sehe ich sehe die Fragen jetzt auch, also insofern wenn ihr Okay. Dann, dann schreibt einfach nochmal, wenn ich dann noch genauer erörtern soll, bitte. Also ich habe so eine Übersicht erstellt von den verschiedenen Gründen dafür, warum ein Kind, also was so gastrointestinale Gründe dafür sind, warum ein Kind mehr schreit. Und da ist es beim Reflux eben so, dass was herausstehend ist, ist, dass es eben eine, die Symptome häufig schon sehr früh anfangen, dass das Kind durch eine aufrechte Haltung häufig viel, sich viel schneller beruhigen lässt und dass eben die Symptome doch sehr schnell nach dem Trinken schon beginnen also wenn zum Beispiel ein, äh, und dass manche Kinder eben dann schon beim Trinken selbst anfangen, sich von der Brust, äh, die Brust abzulehnen und sich dagegen zu wehren, weil sie diese Assoziation von Trinken und Schmerz eben bekommen. Und dass das Kind eben zwar nicht unbedingt mehr spuckt, aber vermehrt Speichelslust hat. Gibt es da eine, für, gerade für nachts empfiehlst du da eine Schlaflage, dass man die Kinder ein bisschen höher lagert oder... Gibt es irgendwas, was du den Eltern empfiehlt? Schon, also ähm, teilweise auch relativ extrem. Also das, man könnte zum Beispiel, ähm, also ich weiß nicht was, vielleicht gibt es auch ähm, was Professionelles dafür zu kaufen. Aber ich habe früher immer empfohlen, man soll irgendwie Packen Papier oder Telefonbücher unter die Matratze legen, um das Kind am Kopfende hochzulagern. Und dann haben wir ähm, mit einer Stoffwindel, im, also das haben wir im Krankenhaus auch so gemacht, dann haben wir mit einer Stoffwindel, ähm, die sozusagen zwischen den Beinen durchgefädelt und dem Kind wie so eine Halte, Halterung gegeben, dass es nicht einfach nur runterrutscht auf der Matratze. Also die Stoffwindel links und rechts unter die Matratze geklemmt und einmal zwischen beiden Beinen durch. Das ähm, hilft dem Kind, dass es dann nicht unbedingt abrutscht. Ähm, weil denen so ein, so ein ganz bisschen sozusagen Schwerkrafthilfe zu haben, damit die Milch da bleibt, wo sie sein soll, das hilft denen schon. Ähm, und das würde ich ich empfehle Eltern einfach das auszuprobieren und wenn es hilft, ist gut, und wenn es nicht hilft, haben sie irgendwie nicht so viel verloren. Aber wie, wie du schon sagst, nachts auf jeden Fall, aber also das Kind auch nach, also gerade wenn die Eltern noch länger, also tagsüber das Kind einfach länger aufrechtzuhalten, nach dem Trinken, bis sich vielleicht ein Großteil dieser Milch in den Darm entleert hat. Danke würde auf jeden Fall helfen. Danke. Ähm, osteopathisch gesehen äh, finde ich es ganz wichtig, Torsionen während des Geburtsprozesses ähm, zu lösen, also gerade auf Diaphragma, aber ich sehe das Diaphragma dann auch als ganz eben, also nicht nur das Diaphragma, sondern den Thorax als Ganzes. Der Thorax wird als Ganzes unter der Geburt deformiert. Ähm, und diesen, also einfach dem nachzuspüren, wo da noch ähm, Verdrehungen ähm, im Thorax und Abdomen sein könnten und das auch als Ganzes einfach anzuerkennen in der Behandlung. Und das lässt sich häufig, finde ich, gut und schön behandeln, wenn das da ist. Ähm, der, man findet refluxbedingt auch häufig mal Spannungen an der Pharynx. Ähm, und dadurch, dass er die Pharynx am, ganz praktisch aus occipitale ziehen darf, kann die dann mal das aus in Extension ziehen und da würde ich einfach uns alle ermutigen, dass wir nicht anfangen mit der kranialen Behandlung, sondern anfangen mit der somatischen Behandlung, ähm, weil doch Geburtsprozesse relativ kraftintensiv sind. Ähm, bin neulich dafür kritisiert worden, zu sagen, eine Geburt wäre traumatisch. Insofern nenne ich das jetzt kraftintensiv, aber ähm, das Kind erfährt einfach viel Kraft und ähm, insofern würde ich erst alle versuchen, alle somatischen Strains zu lösen, bevor ich mich dann den Kanyang-Strains zuwenden würde. Also ich sage nicht, dass man die nicht auch behandeln soll, aber man sollte sich einfach fragen, wo die herkommen. Das ähm, ist ja auch deine Theorie oder unterstützt das nicht nur der Vagus jetzt an der Occipi an der Sutura Occipitomastoidea wichtig ist, sondern dass einfach das Kind ja noch dranhängt an dem Kopf. Genau. Ja, richtig. Der, der Rest des Kindes hängt da dran. Das ist genauso. Ähm, also ich würde Strains im Thorax lösen vor allen Dingen. Und dann aber auch ähm, sowas wie Sacrum, Becken äh, Quadratus Lumborum, die untere Extremität und äh, auch die Verbindung zu den Fleischelschenkeln nicht zu vergessen. Ähm, also wenn man, es gibt, es gibt so ein ganz interessantes, ein MRT, wo eine arme Frau geboren hat, wohl in einem MRT-Scanner. Aber man sieht da, inwiefern Geburt für das Kind eine ganz Körpererfahrung ist. Also es ist nicht nur der Kopf, der da gequetscht wird, sondern der ganze Körper wird eben zusammengestaucht. Und insofern äh, finde ich das einfach ganz wichtig, ähm, am Kind eben auch das ganze Kind zu untersuchen und sich diese Verbindung über Psoas in die Gleichheitsschenkel hinein äh, mit zu überlegen, wenn ich denn äh, eine bessere Funktion des Zeichens hervorrufen möchte. Magst du an dieser Stelle, nur wenn du willst, dieses Konzept das First Breath und Aktivierung des Zwerchfells, Lungenentfaltung, ist das für dich hier auch relevant? Eigentlich ist es für mich weniger relevant. Also für mich ist dieses First Breath, sind also die Behandlungen vom First Breath sind eher da wichtig, wo die Kinder energetisch schlecht drauf sind. Also ähm, wenn Kinder entweder so sehr schlapp sind oder ich den Eindruck habe, die sind noch gar nicht ganz angekommen oder die nehmen nicht gut zu oder also so das ist für mich eigentlich eher eine Problematik dafür. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es dass es da gar nicht zusammenhängt, weil das natürlich auch um Thoraxentfaltung und ähm, ja eine eine gute Funktionalität des Thorax geht und das Kind eben ähm, selber eine Verbindung zu seiner, zu seiner Atmung und zu seiner thorax finden muss. Also, insofern ist das, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Also, nein, finde ich eine schöne Frage, muss ich mich, glaube ich, in der Praxis einfach nochmal, mal mich noch mal mehr schauen, ob das, wie das, ob ich das, ob ich da nicht auch Zusammenhänge finde. Ich habe das nur bisher nicht gedacht. Ist mir auch gerade eingefallen. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, das andere, was ich, was ich schön finde, was das Diaphragma des Kindes angeht, ist, sich den Nabel anzuschauen, verhandlungstechnisch, vor allen Dingen auch über diese Verbindung des Ligamentum, äh, da steht Ligamentum Teres Uteri, da war ich ein bisschen schnell. das soll, das soll natürlich das Ligamentum Teres Ipathi sein, Entschuldigung. Also, äh, Verzeihung, also über das Ligamentum Teres zum Diaspora, mal die Verbindung. Ähm, und dadurch, dass ja ein Kind unter der Geburt womöglich auch Zug am Nabel erfährt, ähm, ist es, kann da faszial einfach ganz viel passieren. Also wenn man sich vorstellt, dass an so einer Nabelschnur während der Geburt womöglich auch mal ganz ordentlich Zug ausgeübt wird, wenn das Kind das wie zum Beispiel um Schultern oder Arm oder Hals oder so hat, dann macht das eben auch Zug am Nabel und das kann eben das Diaphragma an und für sich auch negativ beeinflussen. Da habe ich uns das nochmal gezeigt, also die Diaphragma-Stellen. Daran ist übrigens auch interessant, wenn wir uns embryologisch das Diaphragma anschauen, ähm, wenn wir das positiv beeinflussen wollen, dann sind ja diese ganzen muskulären Anteile, die da seitlich ähm, in das Zentrum Tendinium einwachsen, die sind ja nicht vom Nervus oder überwiegend nicht vom Nervus Rhenicus energiert, äh, sondern von den Interkostalnerven. Und insofern ist jede, jeden afferenten Input, den wir für die Interkostalmuskeln machen, äh, wird einen positiven Einfluss auf ähm, diese Aspekte des Diaphragma haben. Das heißt, wenn man Verspannungen im Interkostalraum findet, dann ähm, lohnt sich das, diese Verspannungen zu behandeln, weil man eben da, dadurch einen positiven Effekt auf die muskulären Anteile des Diaphragmas haben wird. Ähm, und dann, um das Zentrum Tendineum positiv zu beeinflussen, was seine Innervation angeht, natürlich phrenicus und damit auch die Halswirbelsäule. Dann... Ich habe nur gerade auf meine Fragen geschaut, aber sonst sonst jetzt keine. Also dann würde ich jetzt zur Laktoseintoleranz kommen. Eine echte Laktoseintoleranz ist ausgesprochen selten. Also dass, also, dass ein Kind Laktose überhaupt nicht ähm, verdauen kann, das ist sehr, sehr selten. Aber es gibt eben ein Spektrum von Kindern, die Schwierigkeiten damit haben oder die Schwierigkeiten mit der Menge an Laktose haben. Und eine unvollständige Laktoseverdauung macht eben Symptome, weil die Laktose im Darm fermentiert und dadurch kommt es zu einer exklusiven Flatulenz, also diese Kinder purzen, so dass man es auch bis, durch den ganzen Raum hört. Das andere, was die Laktose macht, ist, dass sie äh, osmotisch äh, dazu führt, dass mehr Wasser in den Darm gezogen wird und dadurch ähm, können die Kinder eben ja tatsächlich auch Durchfälle bekommen, wenn sie jetzt viel Laktose noch im Dickdarm haben. Die Dehnung, die durch die vermehrten Gase auch Verursacht wird, ähm, verursacht Schmerzen und verursacht mehr Peristaltik. Also der, unser, Darm, unser Darm macht es zwar nicht sehr aktiv, um sehr beweglich zu sein, aber er mag überhaupt nicht ähm, in, die, ähm, in die Breite gezogen zu werden. Das verursacht sofort Schmerzgefühl. Jetzt ist so ein Grund dafür, warum wir zum Beispiel Laktose oder warum unsere Laktase nicht so aktiv ist, wie sie das sein sollte dass zum Beispiel wenn der pH im Darm gestört ist, also Laktase ist sehr empfindlich, was die was die um, was ihre Umgebung angeht, damit sie oder damit dieses Enzym gut wirken kann. Ähm, und ähm, wenn der pH jetzt gestört ist, weil zum Beispiel das Mikrobiom gestört ist wegen Antibiotikagabe etc. oder wegen zu viel Stress, also all die Sachen, die eben das Mikrobiom stören, ähm, stören im Endeffekt auch die Laktase und dadurch ist es ähm, interessant, sich also kann man so vom Behandlungskonzept her sich eben überlegen, was würde ich denn tun, ähm, um dem Darm einfach zu helfen, ähm, was das Mikrobiom angeht. Aber es würde sich eben zum Beispiel auch lohnen, Probiotika zu geben, um zu schauen, ob das Kind die Laktose dann besser verdauen kann, wenn die Darmbakterien wieder stimmen, weil dann einfach die Laktase vernünftig wirken kann. Also das ist so ähm, die Kette der Ereignisse, die da stattfinden könnte. Ähm, bei einem Kind, das eine latente Laktoseintoleranz hat, also wie gesagt, eine echte, komplette Laktoseintoleranz ist sehr selten, aber es gibt eben doch recht viele Kinder, die so einen, einen Ansatz dazu haben, bei denen ist die Verdauungszeit normal. Die Symptome beginnen etwa 90 bis 120 Minuten nach dem Trinken, also wenn, der, wenn die Milch eben da angekommen, am Dickdarm angekommen ist. Ähm, man kann als Medikation Laktase geben, also man kann dieses Enzym einfach geben, das muss man aber zur Milch geben, bevor man die Milch trinkt. Also das muss vorher wirken, was es beim Stillen schwierig macht. Also das ist nicht unmöglich, es führt aber praktisch dazu, dass die Milch eben erst abgepumpt werden muss, äh, dann die Laktase zugesetzt ähm, und dann gibt man das dem Kind, dann kann das Kind die gut verdauen. Und insofern ist... Da kurz einhaken, ist das okay? Ja, ja bitte. Das heißt, du... Hattest du schon Fälle, wo du auch mal abgeraten hast vom vom Stillen einfach, weil die Laktoseintoleranz so stark war? Oder bist du immer gut mit der Laktase gefahren? Ich bin eigentlich immer gut mit der Laktase gefahren bis jetzt. Also für manche, es ist natürlich anstrengend für die Mütter abzupumpen. Aber wenn das mit dem Abpumpen nicht so ein großes Problem ist, dann ähm, habe ich eigentlich die, dazu ermutigt, weiter Muttermilch zu geben. Weil insgesamt die Kinder. Also meiner Erfahrung nach mit der Muttermilch selbst besser klarkommen als mit der Säuglingsmilchnahrung. Mhm. Ähm, obwohl man laktosefreie Säuglingsmilch bzw. verdaute Säuglingsmilchnahrung geben kann. Ähm, aber an und für sich funktioniert es gut. Und häufig ist es eben eine Frage des Reifens. Also ist das nicht so etwas, was jetzt die ganze Stillzeit über ist, sondern die Frau macht das vielleicht mal einen Monat, sechs Wochen und könnte dann wieder versuchen, normal zu stillen und ganz viele Kinder haben dann haben dann das extra bisschen Reife, dass sie dann mit der Milch auch so gut klarkommen. Und es wäre einfach schade, dafür das Stillen auf ganz aufzugeben. Also, weil viele Familien ja doch einfach eine lange Stillbeziehung auch haben und da sind so sechs Wochen mal in den sauren Apfel beißen, dann überwiegen dann da doch nicht so unbedingt. Passt das so? Danke. Ähm, Osteopathisch versuche ich also abgesehen von der Beratung und den ähm, Medikamenten versuche ich die Drainage des Darms zu verbessern. Ähm, das hilft ähm, und empfehle da auch, dass das Kind, wenn es wach ist, häufig in Bauchlage liegen soll, weil einfach da über die Aufhängung des Mesenteriums der Darm sich viel mehr entspannen kann, wenn das Kind in Bauchlage liegt ähm, und, äh, und dadurch eben auch, sobald er, der Stress des Kind runtergeht, die Bakterien sich erholen können, das Mikrobiom sich erholen kann und ähm, ja und man sozusagen in diesen Teufelskreislauf gut eingreift, also Vegetativum normalisieren und Drainage des Darms verbessern und ansonsten versuchen, kausal zu wirken. Ähm, es ist ja normal, dass wir im späteren, also umso älter wir werden, desto weniger haben wir die Fähigkeit dazu, Laktose zu verdauen. Und bei zum Beispiel 24 Prozent älterer Kinder, da ging es in der Studie, glaube ich, um Kinder von acht bis neun haben Schwierigkeiten, Laktose zu verdauen und umso älter wir werden, desto größer wird diese Schwierigkeit. Also es ist normal, dass Kinder, also Säuglinge, Milch trinken können ähm, und dass ältere Kinder das eben nicht können. Und das ist so was, was ich manchmal ins Schild führe, wenn wir später dazu kommen, dass ältere Kinder übermäßig viel Milch trinken und dann Probleme damit haben. Aber das sollte heute nicht unser Thema sein. Also wenn wir in der Übersicht nochmal schauen, in der Laktoseintoleranz, ähm, die kann weder Zeit auftreten nach Geburt, die Zeit zwischen Trinken und Schreien ist etwa zwei Stunden. Ähm, das Kind ähm, spuckt und schweizt eventuell ein bisschen mehr, aber nicht viel, kann aber massiv Lähungen haben und ähm, kann massiv viel pupsen. Und ähm, wie gesagt, diese ähm, Medikation, Laktase, würde eben helfen. In England heißt dieses Medikament co Anja, du hattest es nachgeschaut, wie das auch in Österreich heißt. Also, das Enzym gibt es Lactrase, was ja als, als Over-the-Counter möglich okay. ist. Nein. Dann hilft das alles nicht. Wir müssen uns dann einmal darüber unterhalten, was normaler Stuhlgang ist beim Kind. Ähm, bei Kindern unter, also, weil das eben so, also, so als unser Kind lesen zu können und seine Physiologie zu verstehen ganz wichtig ist. Bei Kindern unter zwei Jahren ist die ähm, Wasserrückresorption sehr unreif und dadurch ist der, ist der Stuhlgang normalerweise dünner. Das heißt, wenn ein, dass ein Kind keinen geformten, ein Kleinkind keinen geformten Stuhl hat, ist normal. Also sprich, jedes Neugeborene oder jeder Säugling, der geformten Stuhl hat, ähm, das ist eigentlich eher weniger normal. Und die Kinder haben häufig einen, nicht genug Flüssigkeit, wenn das der Fall ist. Also das muss man einfach wissen, dass das so ist. Und dann geht es auch um die Farbe, was für Farben ist norm sind normal. Also brauner Stuhlgang ist eigentlich nicht normal, bis man anfängt, normales Essen zu essen. Ähm, das, äh, sondern bei Neugeborenen ist der Stuhlgang alles von Karottenfarben bis ähm, Maisgelb und ähm, kann aber auch grün sein. Bei Frauen, die stillen, hängt das ganz viel, oder bei Kindern, die Muttermilch trinken, hängt das ganz viel davon ab, was die Mutter ähm, isst und trinkt. Wenn bei einer Frau mehr, also wenn eine Frau etwas ist, was bei ihr selber zu einer höheren Gallenausschüttung führt, dann führt das beim Kind auch zu einer höheren Gallenausschüttung und dadurch ist der Stuhlgang eher grün. Ähm, insofern ist es ganz normal, dass sich das bei einem gestillten Neugeborenen tagtäglich verändert, wie die Farbe des Stuhlgangs ist. Bei einem Kind mit Flaschennahrung ähm, sollte das eigentlich immer ziemlich ähnlich sein. Also wenn sehr große Veränderungen passieren, sollte man schon fragen, warum. Von der Konsistenz her habe ich schon gesagt, es sollte nicht geformt sein. Ähm, und vom Geruch her ist es auch ganz interessant. Also ein, ein, vor allen Dingen ein gestilltes Kind, äh, der Stuhlgang, hat zwar Geruch, aber er riecht nicht unangenehm. Also er hat nicht so dieses, dass man sich anfängt darüber zu streiten, wer jetzt die Windel wechseln muss. Das fängt eigentlich erst an, wenn die Kinder anfangen, Fleisch zu essen. Also so ein bisschen schon, wenn sie anfangen, anderes zu essen, aber wenn sie anfangen, Fleisch zu essen, das ist das, wo man dann sagt, nee, ich glaube, du musst dann mit Windeln wechseln. Dass, ähm, dass es anfängt zu stinken, ist dann wirklich erst dann so. Insofern, also der Rückkehrschluss ist: Bei einem Neugeborenen sollte Stuhlgang nicht stinken. Es sollte keine offensive, sollte keinen offensiven Geruch haben. Darf ich noch mal ja. kurz einhaken? Bitte. Vielleicht kommt es jetzt eh, aber wie ist es, wenn jetzt Kinder nicht gestillt werden, sondern Flaschennahrung kriegen? Oder hm. auch beim zahnen werden ja häufig Veränderungen der Konsistenz oder der Farbe berichtet. Magst du da noch mal drauf eingehen? Mache ich. Du musst mir nur gerade sagen, Entschuldigung, dass es das jetzt, ob das so mit dem Ton noch geht. Das ist perfekt. Gut, dann lassen wir das so. Mache ich jetzt gerade nichts anderes. Ähm, ja, also der, die, der. Der, die Kinder zeigen uns ganz viel, irgendwie was in ihrem Körper so passiert, darüber, was sie ausscheiden und wie sie ausscheiden. Und ähm, beim, du hattest ja Zahn erwähnt, da ist es eben zum Beispiel so, dass ähm, der Stuhlgang häufig dünner wird und häufig auch saurer wird, was dann dazu führen kann, dass sie zum Beispiel auch einen wunden Po kriegen, weil es die Haut am Po irritiert. Ähm, oder wenn Kinder jetzt Flaschennahrung kriegen, ist es vor allen Dingen auch bei hypoallergener Nahrung so, ähm, die, da riecht die Milch ja an und für sich schon unangenehm. Bei der hypoallergenen Nahrung, die ist, da ist die Nahrung aufgeschlüsselt in Aminosäuren und nicht mehr ganze Proteine. Und äh, da riecht die Milch schon unangenehm, da riecht der Stuhlgang auch unangenehm. Also, es ist schon, es hängt wirklich davon ab, was man in das Kind hineingibt, was da auch wieder rauskommt. Ähm, insofern. Ich, ich denke halt nur, man muss wissen, dass bei einem gestillten Kind sich das eben, das fluktuieren kann, das sich von Tag zu Tag verändern kann. Und bei einem ähm, nicht gestillten Kind ist es eben eher konstant. Also Veränderung, also starke Veränderungen bei einem Kind, was aber weiterhin die gleiche Nahrung bekommt, sind eigentlich ungewöhnlich. Da sollte man sich schon fragen, warum ist das jetzt so und was passiert da? Ähm, pathologisch wird Stuhlgang oder auf Pathologien hinweisen wird Stuhlgang dann, wenn er vor allen Dingen viel äh, Schleim enthält. Das wäre zum Beispiel ein Zeichen für eine Allergie, also wenn der Darm einfach insgesamt sehr viel Schleim absondert, um sich zu schützen und das Allergen loszuwerden. Oder wenn, er, wenn rote Bestandteile da drin sind, könnte das natürlich auf eine Blutung hinweisen. Oder wenn Stuhl schwarz ist, könnte das auch auf eine höhere Blutung hinweisen. Und wie gesagt, sehr feste Stühle sollten bei Neugeborenen auch nicht sein. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie zu wenig Flüssigkeit aufnehmen. Danke. Ich hatte gerade schon die Allergien erwähnt, ähm, Beim Aller also es können natürlich Kinder auch eine Allergie haben und du hattest ähm, vorhin so hilfreich gefragt, was sind denn da die Unterschiede? Also bei einer Allergie geht es darum, dass es, äh, der Körper eine Unverträglichkeit auf ein Protein hat, was ähm, da im Darm sozusagen vorbeischwimmt ähm, und ganz häufig ist es bei Kindern, dass sie eben eine Kuhmilchallergie haben und die Säuglingsmilchnahrung, die Normale Säuglingsmilchnahrung, die wir heutzutage geben, ist ja aus Kuhmilch gemacht. Das heißt, die ist, ähm, sie ist zwar aufbereitet, aber sie enthält immer noch äh, Kuhmilchprotein. Und es ist auch in der Muttermilch so, dass wenn die Mutter ähm, Kuhmilchprodukte zu sich nimmt, dass ein gewisser Teil oder zumindest Bruchteile des Proteins mit in die Milch übergehen. Das heißt, es kann sein, dass das Kind auf Kuhmilch, also auf das Protein in der Kuhmilch, allergisch reagiert und ähm, es deswegen eben zu diversen Symptomen kommt. So ein Symptom, großer Symptombereich bei Kindern könnte die Haut sein, äh, dass sie eben äh, Ausschlag zum Beispiel rund um den Mund haben, nachdem sie getrunken haben oder dass sie eine sehr fleckige und trockene Haut haben, die vielleicht so ein bisschen wie eine Neurodermitis-Haut aussieht. Ähm, und der Prozentsatz der Kinder, also ich sage jetzt nicht, dass alle Kinder, die Kopfkneis haben, allergische Kinder sind, aber der Viele, von den, viele der allergischen Kinder haben Kopfkneis. Darf ich ja. nochmal mal einhacken? Ja. Mit dem Kopfkneis. Es ist ja oft, dass es in der Klinik, oder dass oft Kopfkneis und Milchschorf gleichgesetzt wird. Gibt es da für dich, oder was sind die Unterschiede? Wie unterscheidest du das in der Klinik? Also es wird im deutschen Sprachgebrauch unterschieden, in dem Sinne, dass man vom Milchschorf spricht, wenn das äh, erst nach dem dritten Lebensmonat beginnt und das Kind da auch Symptome hat, also da ist ein starker Juckreiz da, es irritiert das Kind, wohingegen Kopfkneis ist einfach da, das sind halt diese Krusten im Haaransatz, die das Kind aber sonst nicht groß stören und die Haut ist auch nicht irritiert. Und Kopfkneis ist eben ab, ab Geburt eventuell auch da, also in, eher in den ersten drei Monaten und wenn es länger dauert oder eben viel juckt, wobei das eben erst später meistens anfängt, dann spricht man im deutschen Sprachgebrauch von Milchschaf. Das heißt, ähm, beide gehen oder zeigen vielleicht eine atopische Prädisposition. Ja. An? Ja, okay. Aber wie gesagt, nicht alle Kinder mit, ähm, mit diesem Symptom haben, haben Allergien oder haben ausgesprochene Allergien, sondern ich glaube, wie du sagst, so eine Neigung dazu wird dadurch eher angezeigt. Die Kinder haben vermehrte Schleimproduktion nicht nur im Darm, sondern auch in den Luftwegen. Also das können Kinder sein, die, also wenn die Eltern sagen, ah, das hat einen Schnupfen, ja, dann ist es nicht unbedingt ein Schnupfen. Das ist zwar das, die, wie die Eltern das zuerst interpretieren, aber man hört einfach, dass das Kind mehr Atemgeräusche macht oder die Nase verstopft hat aufgrund dieser vermehrten Schleimproduktion. Und ähm, das könnte eben auch mal an einer Nahrungsmittelallergie liegen. Und... Ähm, ein anderes Symptom, was aber nicht immer so ist, ist ein, sich, ein ergießendes Erbrechen. Also die Kinder erbrechen zwar im Schwall in dem Sinne, aber ohne Druck. Das heißt, den läuft einfach die ganze Mahlzeit so und zwar schnell aus dem Mund. Wenn man da nicht hinschaut, sieht man, also hört man es auch gar nicht unbedingt. Ähm, ja, sonst, wenn sich jemand erbricht, dann hört man, das ist ja so ein ganz klassisches Geräusch, das hört man auch. Aber wenn man Kinder Kind auf dem Schoß hat, was dieses allergische Erbrechen hat, dann hat man plötzlich einen nassen Schoß oder... Alles, ist irgendwie, was man sonst in der Hand hat, ist nass, weil die ganze Nahrung wieder rausgekommen ist. Aber man hat es eigentlich nicht gehört. Das, so das wäre ein, wär ein ganz typisches Zeichen für ein allergisches Erbrechen. Wenn das Kind gestillt wird, dann ist es interessant zu fragen, was die Mutter denn isst oder wogegen vor allen Dingen auch die Mutter allergisch ist oder der Vater allergisch ist. Wenn das Kind mit der Flasche gefüttert wird, ist die Frage, welches Produkt gibt. bekommt es vielleicht schon hypoallergene Nahrung. Also HA steht für hypoallergene Nahrung. Und die Familienanamnese ist mir da auch immer ganz wichtig. Ich merke immer wieder, ich frage, ne, haben Sie Allergien in der Familie? Dann sagen meine Eltern nein und dann sage ich, haben Sie denn Heuschnupfen? Ja, Heuschnupfen haben wir auch. Ja, also es, ist so, es wird so ein bisschen in der Bevölkerung, finde ich, häufig unterschätzt, was alles Allergien sind oder was alles atopisches Potenzial ist. Und das ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, wenn ein sehr wenn ein Elternteile eine Allergie hat, dass das Kind das womöglich auch hat. Darf ich noch mal einhaken? Ja. Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen müsstest, okay, das sind jetzt meine Top 5 an Nahrungsmittelallergien, ähm, mhm. die, die auf das Kind auch einwirken, wenn die Mutter sie isst, was, was wären deine Top 5? Also, ich, wenn ich, ich versuche immer, wenn, ich das, wenn ein Kind sehr irritabel zu mir in die Praxis kommt und Allergie ist, ein, eine potenzielle Differentialdiagnose ist, dann versuche ich mit den Eltern ganz pragmatisch einfach so Selbsttests zu machen, also im Sinne von, sie schließen äh, ein Nahrungsmittel für eine Zeit lang aus und schauen dann mal, ob es besser wird. Und wir fangen meistens mit Kuhmilch an ähm, und als nächstes würde ich dann Weizen testen, also Weizen und glutenhaltiges, aber vor allen Dingen eben auch Weizen ähm, und dann ähm, Zitrusfrüchte und äh, Nachtschattengewächs. Also Tomaten und Paprika und so. Und dann äh, ganz elendig allerg allergisches Potenzial hat leider auch Schokolade. Also das ist so, das finden die stillen Mütter am allerschlimmsten, das auszutesten, das wegzulassen. Aber, ähm, ja, das wären, glaube so, wäre so meine Haut. Und dann gibt es halt noch die ähm, Produkte, die eben viel Histamin enthalten. Also je nach Jahreszeit, wenn Leute jetzt kiloweise Erdbeeren essen oder ja, also da... Da würde ich vielleicht auch noch drauf schauen. Aber ich fange meistens mit Kuhmilch an und das deckt doch einen Großteil ab, dass es vielen Kindern einfach besser geht, wenn die Frau sich kuhmilchfrei ernährt. Glaubst du, ist in der Schokolade dann auch die Kuhmilchkomponente oder ist es mehr Kakao oder hast du eine Ahnung? Nee, es liegt also Jane Carrera sagt, es liegt am Kakao selbst dann, leider. Und <lacht> Milch könnte man ja noch vermeiden, aber es liegt so an der Schokolade selbst. Ich habe mal vor ein paar Jahren versucht, ähm, aufzurecherchieren, ähm, ob es jetzt eigentlich Antikörper sind oder, oder Fragmente aus der Nahrung, die muttermilchgängig sind. Gibt es da irgendwie jetzt schon Evidence-Based oder irgendwas? Hast du was gefunden? Ich, ich, nee, so viel, also außer, dass es Fragmente sind und dass eben das, diese Fragmente von den Proteinen groß genug bleiben, dass das Immunsystem des Körpers das erkennt, weiter bin ich da auch nicht. Und dass es eben... Also wir wissen, also es gibt schon Kinder, denen für die diese haben so ein hohes allergisches Potenzial, dass die besser mit hypoallergener Nahrung klarkommen, also mit Nahrung, die eben nur noch Aminosäuren sind und total aufgeschlüsselt, als dass sie mit der Muttermilch klarkommen. Also das blutet einem zwar das Herz, das zugeben zu müssen, aber es gibt Kinder, die damit besser fahren. Also ich glaube, es ist noch eine andere Frage reingekommen. Ja. Schaust du auf deinem Handy? Ja, ich schaue, warte. Ist es tatsächlich normal, dass so viele Tage zwischen den Stühlen sein können? Ja, das ist normal. Ähm, äh, ich gehe auch gleich nochmal äh, genauer auf die Verstopfung bei Kindern ein, weil das ist ja quasi die Gegenfrage dazu. Also wann hat, hätte ein Kind Verstopfung? Und ich ähm, nehme an, das kommt aus, also diese Frage gerade kommt aus der Erfahrung, dass eben gestillte Kinder teilweise auch bis 10 oder 14 Tage mal keinen Stuhlgang haben. Und solange ein Kind da keine Schwierigkeiten mit hat, den Frühgang abzusetzen, also sich nicht quält damit und äh, Schmerzen dabei hat, kann das beim, vor allen Dingen beim gestillten Kind völlig normal sein. Die kommen in ein Stadium, da verdauen die das, was sie aufnehmen, wenn sie nicht übermäßig viel trinken, so gut, dass da einfach nicht so viel Rückstände bei überbleiben, dass sie viel ausscheiden müssen. Aber ich würde eben das davon abhängig machen, ob das dem Kind gut oder schlecht geht. Also ein Kind, das sich irgendwie mit Bauchweh windet und dann ganz erleichtert ist, wenn es dann endlich mal Stuhlgang gehabt hat, da würde ich das anders einschätzen als bei einem Kind, was sonst ganz glücklich ist und ähm, ja, das eben keine größeren Schwierigkeiten damit hat, Stuhlgang abzusetzen. Das heißt, ähm, du würdest da jetzt auch nicht irgendwie das Thermometer als Reizsetzung nehmen, weil viele benutzen ja dann das Fieberthermometer, um am Anus einen Reiz zu setzen. Ich würde das nur tun, wenn ich den Eindruck hätte, das Kind quält sich damit, das rauszubringen. Mhm. Also da dann kann das schon mal sein, also wenn so ein Kind so einen Tag lang schon grisselig ist und nicht so richtig glücklich und sich windet und der Bauch ist vielleicht ganz dick, dann, dann würde ich dem Kind vielleicht schon ein bisschen helfen. Aber wie gesagt, das kann bei ganz vielen Kindern ziemlich normal sein. Also ich würde vor allen Dingen erstmal sowas machen wie mehr Wasser, mehr Flüssigkeit anbieten und würde es damit reizen. Also für, nee, Ich würde das wirklich vom, von der Befindlichkeit des Kindes abhängig machen. Aber das kann, es kann schon sehr normal sein. Bei, die meisten gestillten Kinder kommen da irgendwann hin. Also in den ersten Wochen ist es ja häufig so, dass die gestillten Kinder viel mehr Stuhlgang produzieren, weil sie einfach ad lib trinken, so viel trinken können, wie sie wollen und den ganzen Überschuss sozusagen wieder ausscheiden. Und später ist es dann so, dass sie dann so effizient werden, darin das zu verdauen, dass es, ähm, dass sie eben nicht mehr so schrecklich viel ausscheiden müssen. Das andere, was dazu kommt, ist, dass es dann natürlich, äh, man danach fragen sollte, wie häufig ein Kind eine nasse Windel hat, also wie viel Urin es ausscheidet. Und da sollten das schon fünf bis sechs Mal am Tag sein, dass die Windel nass ist. Wenn ein Kind zufrieden ist und fünf, Mal, fünf bis sechs Mal am Tag eine nasse Windel hat, dann kriegt es, dann kriegt es genug rein. Also dann kriegt es genug rein und, und dann muss man sich da eigentlich um die Nahrungszufuhr sonst keine Sorgen machen. Und es ist interessanterweise auch laut WHO kontraindiziert, eigentlich kontraindiziert, aber kontraproduktiv ein Kind, ein gestilltes Kind zu wiegen. Ja, man sollte die klinischen Zeichen beurteilen. Und wenn das Kind, wie gesagt, genug Flüssigkeit ausscheidet und zufrieden ist, dann braucht man ein gestilltes Kind nicht zu wiegen. Ich hatte, wir hatten vorhin schon mal was von der Hypo, Hypoxie in der Vorgeschichte gesagt, dass, dass das eben den Darm schädigt. Und wir wollen uns jetzt gleich nochmal anschauen, warum das so ist. Hier habe ich nochmal ein Bild von Kopfkneis für die Leute, die nicht wussten, wovon ich sprach und in der Übersicht, ja, also Zwischenraum zwischen Trinken und Schreien, null bis zwei Stunden und die, die allergischen Kinder spucken halt viel, also die versuchen wirklich das einfach so schnell wie, so schnell wie möglich wieder loszuwerden, dafür haben die aber wenig, wenig Blähung und ja, Müssen deswegen auch wenig pupsen. Wenn wir uns den Darm anschauen, dann ist er äh, in seiner Entwicklung. Ich muss auch ein bisschen embryologisch ausholen, damit wir das verstehen. Ist der Darm ja erstmal außen eigentlich? Der wird in der dritten bis vierten Embryonalwoche abgefaltet und wird sozusagen dem Dottersack abgezwackt. Und was da über ist, faszial, ist der Ductus vitellinus. Und er ist sehr empfindlich auf Hypoxie während der Entwicklung, weil er sich teilweise so schnell entwickelt. Das heißt, der, der kann einfach keine ähm, Unterversorgung tolerieren in seiner Entwicklung. Und die Spitzen der Mikrovilli, also der Darm macht ja Falten und die, in diesen Falten sitzen Mikrovilli, um Oberflächenvergrößerung äh, zu erzielen. Und die Spitzen dieser Mikrovilli, die haben das größte Risiko, die sterben einfach ab und das führt dann dazu, dass diese, der einzelne Villus ähm, dann zu kurz wird und dadurch eben insgesamt im Darm die Oberfläche verringert wird. Und das kann dazu führen, dass, also wenn man da einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dass es eben so viel zu wenig aufgenommen wird oder die Aufnahmefähigkeit des Darms so weit vermindert ist, dass das Kind nicht mehr ausreichend zunimmt und dass es eventuell auch an Diarrhö leidet. Ja, also der Darm hat Falten, diese Falten haben Willi. Und wenn wir uns jetzt einen Sonnenvillus anschauen, dann kann man hier schön sehen, wie sich wie die Blutversorgung ist. Und die Blutversorgung ist so ein bisschen suboptimal im Design. Ähm, und zwar ist es eben so, dass es da zu so ein, so einem Gegenstrom kommt. Und das führt dazu, dass eigentlich nur 80 Prozent des Sauerstoffs, der vorhanden ist, aufgenommen werden kann oder verfügbar ist. Jetzt schieben sich an so einem Willus ganz regelmäßig, hat der macht der Selbsterneuerung. Und zwar schiebt er da unten aus den Krypten von Lieberkain ähm, Stammzellen hoch. Und diese Stammzellen sollen eigentlich diesen Villus regelmäßig neu reparieren. Und wenn die Blutversorgung oben an der Spitze nicht gut genug ist, dann äh, stirbt diese Spitze einfach ab und dann wird der Villus zu kurz. Wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, welche, welche Kinder wir vielleicht kennen, auch in unserem Patientenstamm, die nicht gut zunehmen, dann sind das teilweise Kinder mit Herzfehlern, Kinder mit sehr schwierigen Geburten, Kinder, die zu früh geboren sind. Ja, die haben alle in ihrer Geschichte, dass sie irgendwann mal oder chronisch einen Sauerstoffmangel hatten. Und deren Darm ist wahrscheinlich gerade an so einem Schwellenwert, dass man, ähm, dass sie wo so gerade eben genug aufnehmen, aber eigentlich müssten sie ein bisschen mehr aufnehmen. Und das könnte einer der Gründe dafür sein, warum Kinder mit chronischen Erkrankungen nicht gut zunehmen, weil der Darm einfach chronisch unterversorgt ist. Ähm, nein, das sind die Kinder, wo die Eltern sagen, wir schütten so viel Kalorien in dieses Kind rein, das können sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Der darf jeden Tag so viel Schokolade essen, wie er will und sie nehmen trotzdem nicht zu. Da ist die Gewichtszunahme eher problematisch. Ich glaube, es sind noch Fragen reingekommen. Da ist die Frage, wenn die Mama allergisch reagiert, sollte das Kind später dann auch darauf verzichten. Das ist nicht immer so. Das lohnt sich, das auszuprobieren. Ich, ich empfehle, also da, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir Menschen, also unsere Neugeborenen eigentlich ein Jahr früher geboren sind, als sie eigentlich reif genug wären. Also wenn man das jetzt vergleicht mit... Beispiel empfohlen, einem Fohlen, ja, das wird geboren und kann stehen und kann schon ein bisschen Gras essen und so. Das können unsere Kinder erst, wenn sie ein Jahr alt sind. Und insofern finde ich, sollte man ein Kind in, dieser, in diesem ersten Jahr, in dieser noch sehr bewussten Unreife, schon mehr schützen, als, es, als man es vielleicht den Rest des Lebens tut. Insofern würde ich, wenn, wenn es jetzt eine ausgeprägte Allergie in der Familie gibt, würde ich das Kind nicht unbedingt damit im ersten Lebensjahr konfrontieren, sondern ich würde das nach dem ersten Lebensjahr mal austesten, wie das Kind reagiert. Also das wäre so rein pragmatisch mein Zugang dazu. Ähm, weil man eben, ja, es sind nicht alle, nicht alle Allergien sind, ähm, werden genetisch so weitergegeben. Das muss man an und für sich einfach testen. Aber man kann es ja dann mit Vorsicht testen. Also muss man zum Beispiel nicht testen, während man im Flugzeug sitzt, zwölf Stunden oder so, sondern im Zweifel dann, wenn man medizinische Hilfe haben könnte. So, also ne, mit Vorsicht da dran gehen. Schau ich gerade was man. Die andere nächste Frage war: Wir haben bereits mehrere Mütter berichtet, dass ihnen die Hebammen sagen, bei Stillkindern kein Wasser oder Tee zu geben. Was sagst du dazu? Das ist vor allen Dingen im Sommer bei Hitze nicht zu riskant. Ähm, ja, ich nein, ich, also ich ich finde man sollte genau danach gehen, dass man schaut, was ist das Bedürfnis des Kindes. Es gibt manche Kinder, die, die stark schwitzen, einfach auch stark und viel Flüssigkeit verlieren. Und ähm, denen kann man natürlich Muttermilch anbieten, aber dann würde ich danach gehen, wie dick ist denn dieses Kind? Und ich bin heute auch davon ab, mittlerweile zu sagen, dass man ein Mutter, also ein gestilltes Kind, nicht überfüttern kann kann man glaube ich schon und ich glaube, dass das Kind da nicht unbedingt, dass das für das Kind nicht unbedingt zuträglich ist. Natürlich soll ein Kind so viel trinken können, wie es will, aber wenn es vielleicht tatsächlich nur Durst hat, dann muss es im Zweifel nicht unbedingt und der, dem, das Muttermilchangebot sehr hoch ist, dann muss man vielleicht nicht unbedingt dem Kind Muttermilch geben, wenn Wasser auch. Also ich finde, abgekochtes Wasser kann man dem Kind ruhig geben. Da, also je nach Bedarf eben, wenn es vor allen allem ja, in Wien war der Sommer letztes Jahr auch wahnsinnig heiß, ähm, das wäre Vernachlässigung da dem Kind nicht Flüssigkeit regelmäßig anzubieten. Also man kann das mit Milch probieren, aber man kann eben mal schauen, dass es, man tut den Kindern ja keinen Gefallen, die werden ja dann irgendwann so schwer, dass sie es schwierig finden, sich zu, vorzubewegen und ihre Meilensteine zu erreichen. Also ich finde, das muss pro Fall irgendwie abwägen. da gibt es keine, keine also da gibt es nicht eine Regel, die für alle gilt manche kinder kommen völlig ohne wasser klar und andere brauchen es halt also ich weiß nicht warum es Tee sein muss das ist mehr so die frage also man kann dem kind wasser geben und dann das da ist manchmal mit der idee wird es hier empfohlen den Gallenfluss vielleicht zu stimulieren mit einem fenchel tee okay. ja. ja also was glaube ich nicht sein muss ist dass man dem kind Tee in den ersten zwei, Tee oder Wasser in den ersten zwei Lebenswochen gibt. Also, das ist, glaube ich, was, das ist Blödsinn. Ja, in der Zeit sollte das Kind möglichst und häufig und viel an der Brust trinken, damit das Kind und die Brust sich kennenlernen und gut aufeinander einspielen. Aber später, denke ich, stört es überhaupt nicht, Wasser als extra Flüssigkeit zu geben, vor allen Dingen, wenn es heiß ist. Was ist jetzt noch eine Frage? Okay, also die Frage war, ob, ob ich das bitte noch mal sagen kann, ob, die, ob das normal ist, dass die Säuglinge so viele Tage zwischen den einzelnen Stühlen haben, zum Beispiel eine Woche. Ja, das kann normal sein. Also das ist in der ersten Woche nicht normal, aber in, und vielleicht auch in der zweiten Woche noch nicht. Aber das kann später, so vor allen Dingen ab der ab dem zweiten Lebensmonat, kann das völlig normal sein. Und Das hängt wirklich davon ab, zu schauen, wie wie glücklich ist das Kind. Wenn es dem Kind dabei gut geht und es zufrieden ist und es sich wohlfühlt, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist bei einem gestillten Kind dann wirklich kein Problem. Die verwerten einfach die Milch gut. Es geht ja ganz viel um Autoregulation und wir müssen uns, was ich ja gerade auch schon gesagt habe, klar machen, dass das Kind, dass, ähm, dass die Autoregulation auch in Reifgeborenen, also in, an, am Termin geborenen Kindern sehr unreif ist. Und umso früher ein Kind geboren wird, desto unreifer ist es eben. Das heißt, diese ganzen Problematiken, die wir gerade von der Reife her besprochen haben, sind potenziert bei Kindern, die ähm, umso früher sie geboren werden. Ja? Also wenn ein Kind zum Beispiel vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wird, dann ist der Darm noch überhaupt nicht dafür fertig, sozusagen, dass er Nahrung verdauen soll. Und insofern kriegen die ganz viele Probleme damit. Ähm, dass sie einfach Nahrung aufnehmen müssen, sich damit auseinandersetzen müssen. Da gibt es auch so ein, ähm, ein Krankheitsbild der ähm, nekrotisierenden ja, Wenn der, der Darm eben Sauerstoffmangel hat und gleichzeitig viel verdauen muss, dass der dann tatsächlich anfängt, ähm, eben nekrotisch zu werden und Darm abzusterben. Das ist für die Kinder ganz, ganz schwierig. Also man, man muss die Kinder, es gibt da keinen... Stopppunkt sozusagen wo man sagen kann das ist jetzt ab da ist ein kind reif genug insgesamt sondern es ist eben auf einem spektrum umso unreifer das kind ist so größer sind die probleme wir haben noch nicht über die ich sag gleich da kam gerade noch eine frage zum thema stuhlgang ich sag noch bei der konzipation gleich was über den stuhlgang es wird dann ganz klar versprochen ich wollte noch eben was über die Pyloris-Stenose sagen Pyloris-Stenose ist ähm eine Hypertrophie beginnt etwa, also die Symptome beginnen etwa zwischen der dritten bis zwölften Lebenswoche. Typisch ist aber ab dem zweiten Lebensmonat, also wenn das Kind schon zwei Monate alt ist. Dritte Woche ist das, was in der Literatur beschrieben ist, aber das ist nicht unbedingt so ganz typisch. Und es kommt daher, dass der Pylorus eine Hypertrophie entwickelt und dadurch nicht nur nach außen spürbar ist, also es ist wie so eine Olivengroße... Masse spürbar sondern er wird eben auch nach innen enger und irgendwann kommt dann äh, kommt man dann in das Stadium dass der Magen sich eben nicht mehr ausreichend entleeren kann und dann kommt es zu einem sehr druckbelasteten Erbrechen also das Erbrechen nimmt, wird zunehmend mehr äh, wohingegen zum Beispiel bei einem Refluxkind sollte es eben zunehmend weniger werden und das Kind sollte vermehrt anfangen also bei einem Refluxkind sollte das Kind vermehrt anfangen, richtig zu verdauen, wohingegen bei einer Pylorischen Genose werden die Probleme mehr. Und wenn man dann einen gewissen Grenzwert erreicht hat, dann hört das Kind auch auf, gut zuzunehmen und es produziert weniger Urin und Stuhl. Und wie gesagt, dieses Erbrechen kann sehr druckhaftig, druckhaft sein, dass, es eben, dass das Kind einfach auch im, im weiten Bogen erbricht. Also ich sage mal so, dass es so einen Meter oder 1,50 Meter 50 sogar weit erbrechen kann. Es ist in Zipolosgenosis häufiger bei Jungen, also bei einem Jungen würde man eher sozusagen dahin tendieren, das in die Differentialdiagnose aufzunehmen. Und man kann eben eine Olivengroße Masse im rechten oberen Quadranten spüren. Viele von diesen Kindern müssen operiert werden. Die osteopathische Behandlung dieser Kinder nach Operationen lohnt sich auf jeden Fall, um Narbengewebe etc. gut zu integrieren und einfach den ähm, Nebeneffekten der Operation, den Kindern mit den Nebeneffekten der Operation zu helfen. Ähm, aber es werden auch ähm, einige, also es wird immer mal wieder probiert, dem, diese Pyloshypertrophie mit Atropin zu behandeln, ähm, was auch häufig hilft. Ich würde mich jetzt osteopathisch so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn man diese Kinder, wenn man diesen Pylorus sozusagen anfängt zu behandeln, bevor er eine Stenose hat, dass man dann, glaube ich, so manche echte Pylorus-Stenose vermeiden kann. Das kann ich natürlich nicht nachweisen, aber das ist so mein Eindruck. Dass ich, deswegen würde ich immer noch da stehen und sagen, dass man alle Neugeborenen einmal osteopathisches check machen sollte und all das, was fair und angespannt ist, behandeln. Dann würde man vielleicht so... Manche pyloros doch auch vermeiden, weil wir eigentlich keine wirkliche Ideologie wissen auf das Problem. So, jetzt komme ich, führe ich nochmal das mit dem Erbrechen zusammen. Also die Differentialdiagnose fürs Erbrechen wäre einmal der Reflux, der würde eben früher anfangen und sollte eigentlich dann bis zum zweiten Monat besser werden. Die Allergie, die äh, jederzeit an und für sich auftreten könnte, vor allem, wenn das Kind mit neuen Stoffen konfrontiert ist. Ähm, dann die die eben später auftaucht, wo das Erbrechen schlimmer wird. Und dann habe ich da noch zugeführt, dass es, wenn es ein plötzlich neues Erbrechen ist, was auftritt, dass es immer mal an einem erhöhten Hirninnendruck liegen kann. Bei Kindern, die können das natürlich lange kompensieren, dadurch, dass sie ja die offenen Schädelnähte noch haben und auch über die Fontanellen mehr Druck ausgleichen können. Ähm, als wir das im Erwachsenenalter können, aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten für die Differenzialdiagnosen, fürs Erbrechen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Konzipation. Ähm, also es gibt funktionale Gründe, nämlich die Unreife des Nervensystems, ähm, vor allen Dingen vom Plexus mesenterikus und in der Sumpmucosa. Das reift so etwa bis zum fünften Lebensjahr aus. Und dann kann zur funktionellen Observation eben auch, wenn es zum Beispiel Probleme, also mechanische Probleme am, ähm, am Beckenboden gibt. Beckenboden, Becken, Sacrum, o Oskopsiges, Hüften, in diesem ganzen Komplex. Jede, jede extra Spannung da kann dazu führen, dass das Kind Schwierigkeiten damit hat, den Stuhlgang abzusetzen. Und da komme ich, gehe ich jetzt nochmal auf die Frage ein. Ja, wenn der Stuhl, also die Frage war, selbst wenn ein Kind selten Stuhlgang absetzt, wenn es Schwierigkeiten damit hat, ihn abzusetzen, dann sollte man schauen, woran liegt es. Ist es tatsächlich, dass, dass es zu dick ist, dass nicht genug Flüssigkeit da ist oder könnte es einfach daran sein, dass die Mechanik im Becken äh, das nicht zulässt, dass das Kind mit Leichtigkeit den Stuhlgang absetzt. Ähm, und da habe ich klinisch einfach ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass es dann nicht so sehr am Darm selbst liegt, sondern dass es viel mehr an, dem, an den somatischen Strukturen ähm, des Beckens liegt. Und wenn man das behandelt, dass dann viele Kinder... Oder, und auch untere Extremität, dass dann viele Kinder innerhalb von ein, zwei Stunden Stuhlgang absetzen und das teilweise auch in rauen Mengen. Also das ist keine Seltenheit, dass die Eltern dann SMS schreiben und sagen, sowas haben sie ja noch nie gesehen, so zwei Stunden nach Behandlung, also das lohnt sich einfach wirklich da von der Mechanik her zu schauen, und ein Kind, das sich quält mit Stuhlgang absetzen ich glaube, bevor ich dann Anus würde, würde ich, also Anja hatte ja schon nach, dem, nach der Thermometermethode gefragt, ähm, würde ich, glaube ich, eher Spannungen einfach in der ganzen Beckenregion ausgleichen ähm, und dann mal warten, was da kommt und bei dem allergrößten Großteil der Kinder funktioniert das dann von alleine gut, ohne dass man nachhelfen muss. Dann gibt es noch ein paar strukturelle Gründe dafür, also, es gibt, also ich möchte es einfach nur, dass wir das nicht äh, medizinisch im Hinterkopf behalten, also vor allen Dingen bei akuten, bei akut auftretenden ähm, Verstopfungen, ähm, also dass, dass es immer mal sein kann, dass der, der Darm einfach akuten Verschluss hat äh, oder dass es zu einer Pseudoobstruktion kommt, sekundär zu anderen systemischen Erkrankungen und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie den Morbus-Hirschsprung, ähm, wo es zu einer tonischen Kontraktion des Rektums kommt und ähm, wo es dann irgendwann, wenn es sich gar nicht an, wenn der Körper sich gar nicht anders zu helfen weiß, zu erbrechen von Fäkalien kommt vor. Also sozusagen der, die Darmmenge äh, wieder zurück nach oben, also wo es eine äh, umgedrehte Peristaltik gibt und äh, der Darminhalt nach oben entleert wird. Also, Aber die meisten dieser Kinder sollten eigentlich diagnostiziert sein, bis sie bei uns ankommen. Aber nur, dass man das so der Vollständigkeit halber damit aufgenommen wird. Und bei Rückenmarksläsionen könnte es natürlich, also das wäre auch ein struktureller Grund dafür, warum ähm, ein Kind chronisch Verstopfung hat. Darf ich vielleicht noch kurz mit einer Frage einhaken? Wenn wir jetzt Verstopfung, Koliken, also viele viele Blähungen der Kita betrachten, welche Rolle spielt Candida für dich? Triffst du da häufig drauf und wie? Was sind für dich Zeichen für Kandida, das ja oft so weiße Belege macht und manchmal schwierig abgrenzbar ist von der Milch auf der Zunge des Kindes? Ja, nein, das, das ist richtig. Also da muss man so, da muss man das Kind ein bisschen ärgern und eben einfach mal tatsächlich in den Mund fassen und versuchen, diese Belege wegzuwischen. Entweder mit der Hand oder mit dem Q-Tip oder so. Und wenn sich das wegwischen lässt, ist es Milch und wenn es sich nicht wegwischen lässt, dann ist es eher ein Kandida. Und das stimmt völlig. Also Candida ist einer der Gründe dafür, warum ein Kind sehr irritiert sein kann, also so eine grundlegende Irritation haben kann. Ich glaube auch, weil es einfach weh tut. Äh, wenn die es schlimm haben, haben sie es ja nicht nur im Mund, sondern haben dann auch einen, ähm, also dass der ganze Darm irritiert und haben das dann am Anus auch eine Irritation. Und bei den stillenden Müttern würde ich da auch nachschauen, ob die Mutter das, also ob die Mutter zum Beispiel auch eine irritiert, irritierte Brustwarze hat, also ob die Candida auch in der Brust hat. Also das wäre ein, eine Differentialdiagnose, warum Frauen das Stillen wehtut. Mhm. Ähm, ja, also es kommt schon mal vor. Ich habe früher als Hebamme da, also als ich noch nur Hebamme war, habe ich, habe ich da häufiger mal homöopathisch-Borax verschrieben. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert, aber ansonsten eben Nystatinsalbe für Mutter und Kind im Zweifel, also bei der stillenden Frau auch. Ähm, Okay. Ich glaube, wir sind zeitmäßig eigentlich jetzt ähm, relativ weit. Ich weiß, wir haben ein bisschen später angefangen, aber es ist ja mittlerweile auch schon halb ab. <lacht> so, oder fast halb ab. Gibt es da noch andere Fragen? Oder habt ihr, seid ihr eure Fragen schon alle losgeworden? Ihr die Zuhörenden. Anni, hast du noch was, was ich noch mehr erzählen soll? Ich glaube, du bist jetzt ziemlich am Ende mit dem Vortrag. Und für mich wäre es auch noch mal ein schöner Abschluss, vielleicht noch mal auf den, auf den Komplex Mutter-Kind einzugehen, weil oft sind wir ja im richtigen Leben auch an dem Punkt, wo das Kind unzufrieden ist, die Mutter kann nicht mehr schlafen, das Kind wird noch unzufriedener, die Mutter auch nicht mehr so stressresistent. Wie wichtig ist für dich dieses Bonding oder diese diese Einheit Mutter Kind? Es ist für mich ganz wichtig. Also ich bin ganz dankbar, dass du das ansprichst. Das ist für mich in der Praxis auch wichtig. ich sehe eigentlich das erste Lebensjahr so ein bisschen wie das vierte Trimester der Schwangerschaft. Ich glaube, dass das Kind sich noch überhaupt nicht versteht als eigene Einheit in der Zeit, sondern dass es sich als Teil der Mutter versteht. Und dass die Kinder auch eine ganz starke, ich sage jetzt mal, Antenne dafür haben, wie es der Mutter geht. Und wenn es der Mutter aus irgendeinem Grund nicht gut geht, dann wird das Kind das auch mit ausdrücken. Dann kann das Kind sich auch nicht gut beruhigen und auch keine gute Balance in seinem Vegetativen finden. Und insofern mache ich das in der Praxis ganz viel, dass ich ähm, gleich von vornherein anbiete, dass ich sowohl die Mutter oder teilweise auch die Eltern, als auch das Kind behandeln. Also dass ich sage, das ist, sie sind eine Einheit, ich behandle sie als eine Einheit. Ähm, weil viele Mütter doch dazu neigen, zwar zu wissen, wie sie sich unwohl fühlen wegen Geburtsverletzungen, Schmerzen, was auch immer das sei, aber in dem Moment immer erstmal sagen, ja, sie wollen erstmal, dass es dem Kind besser geht. Ähm, und wenn es dem Kind dann besser geht, dann komme ich selber auch zur Behandlung und dann versuche ich sanft den Müttern zu erzählen, dass es dem Kind besser geht, wenn es ihnen besser geht. Ja? Also glückliches Kind ist, wenn die Mutter glücklich ist. Oder wenn es der Mutter gut geht. Und ähm, dafür ist, also insofern ist diese Einheit zwischen Mutter und Kind nicht ganz wichtig. Und ich versuche das auch in der Praxis so mit ähm, aufzunehmen. Danke. Da kann... Da kam jetzt gerade die Frage nach, ob ich nochmal auf Pseudo-Obstruktionen, also sekundär zu systemischen Erkrankungen, ein, eingehen kann. Also, das wären so Sachen wie äh, Tumorerkrankungen oder, ähm, ja, also wenn es zum Beispiel Fehlbildungen im Bauchraum gibt, wo vielleicht der Darm nicht betroffen ist, aber andere Organe, dann könnte das zu einer sekundären Obstruktion führen. Also, wo, es ein, wo die Obstruktion nicht an einem eigentlichen Darmverschluss liegt, aber eben an einem. Ein medizinischer Notfall ist aufgrund einer anderen, einer anderen Erkrankung. Aber Tumorerkrankungen werden bestimmt das häufigste. Da möchte noch mal jemand zurück zum Reflux. Oh, gab noch zwei Fragen. Sekunde, ich lese es eben vor. Also die erste Frage, ich jetzt beantworte die erste Frage zuerst. Die Frage war, ähm, ob ich Mutter und Kind in der gleichen Einheit behandle oder ob ich die Mutter extra bestelle. Also meistens ist es, ist es praktisch nicht unbedingt möglich, die Mutter extra zu bestellen. Insofern versuche versuch ich das im Gespräch mit der Mutter herauszufinden. Manchmal ist es so, dass sie, die Mutter sagt, ja, sie kommt dann zu einem Abendtermin vorbei und der Partner passt auf das Kind auf in der Zeit. Aber... Wenn die Frau das gleich abwehrt, dann behandle ich sie lieber der gleich, gleichen Also das kommt wirklich auf die Familie an. Ich habe da keinen richtig oder falsch. Was ich schön daran finde, die Mutter alleine zu behandeln, ist, dass sie vielleicht dann das erste Mal überhaupt wirklich Zeit für sich haben und sich nicht gerade in dem Moment ähm, auch noch darum kümmern müssen, ob es dem Kind jetzt gerade gut geht oder nicht. Ähm, also ich habe hab das gerne, dass jemand anders dann mitkommt und ähm, das Kind zum Beispiel rumträgt oder so. Also ich behandle auch Mutter und Kind gleichzeitig mit niemand anders im Raum. Ich bin da echt flexibel, aber ähm, ich würde eigentlich gerne der Mutter die Chance geben, selber total zur Ruhe zu kommen und dafür braucht die einfach manchmal auch eine Pause. Also insofern, in einer idealen Welt würde ich gerne die Mutter allein behandeln, ähm, aber rein praktisch ist das nicht immer möglich und dann geht es auch anders. Ähm, Und dann war eine Frage, nochmal zurück zum Reflux, für den Verschluss der Kardia sind sympathische Fasern zuständig, richtig, würde das nicht auch erklären, dass bei Stress der Sphinkter ein Spasmus geht? Und wir eher Pans ich glaube, also so ich würde zum sympathischen, also die Frage geht, äh, ist es, was machen, wie, wie ist der Einfluss, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von dem, was wir tun, aufs ähm, Vegetativum? Und inwiefern beeinflusst das die Kardia? Und mein Eindruck ist, dass wir nicht, also wir fördern zwar Parasympathikus, aber ich glaube, ein ganz Großteil dessen, was wir machen in unserer Behandlung, ist, dass wir Sympathikus normalisieren. Und dass wir eben Stress aus dem Gewebe nehmen und dadurch sympathische ähm, heruntergefahren wird. Und ich glaube, es geht immer um Normalisierung. Entweder in die eine oder die andere Richtung bewusst arbeiten können, sondern wir normalisieren das, was im Vegetativum passiert, damit es sich wieder besser selbst regulieren kann. Das ist mein Eindruck. Also, das ist so mein klinischer Eindruck von dem, wir es was wir machen. Anja, hast du da noch einen anderen Kommentar zu? Nein, ich bin glücklich damit. Okay. Gibt äh, es für dich noch was in deiner Präsentation, was du noch sagen möchtest? Ich ich bin mir jetzt nicht sicher, ob noch eine Folie für dich da ist. Oder? Ich hatte noch ein paar andere Folien drin, aber die hätten sich, also nur für den Fall, dass sich in die Richtung Fragen ergeben hätten. Ich könnte so die Präsentation gerade rauswechseln, während wir die anderen Fragen beantworten. Hast du völlig recht. Da und da. Da bist du. Ähm, es gab gerade eine Frage über, äh, wie siehst du das? Vaginal Feeding nach einer Sektion, um die Bakterien nach dem, ähm, dem Kind zukommen zu lassen. Ähm, ich habe das früher sehr viel selber ähm, proklamiert, sozusagen. Aber mittlerweile wissen wir, dass das Kind gar nicht steril ist, wenn es geboren wird. Also, dass das Kind auch im Uterus nicht steril ist. Was wir noch nicht wissen, ist, wie die Bakterien in das Kind kommen. Das ist allen immer noch so ein bisschen ein... Ähm, ein, wie soll ich sagen, ein Geheimnis. Aber die Kinder haben schon Darmbakterien, wenn sie auf die Welt kommen. Insofern ist es, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig relevant. Was, ich, glaube ich, ich, was glaube ich nicht schaden kann, ist, dass man dem Kind die Vaginalsekrete der Frau sozusagen dahin gibt, wo es sie bei der Geburt auch hätte, nämlich aufs Gesicht. Ich glaube, ich würde dem Kind das nicht in den Mund stecken. Das wäre so mein, mein Heran, meine Herangehensweise. Aber dass man das Kind mit Vaginalsekret der Mutter einreibt, dann glaube ich nicht groß schaden, denke ich. Du hast ja auch immer dazu gesagt, dass du, wenn die Mütter das nicht wollen, weil es gibt ja auch manche Mütter, die das nicht so super finden, die Idee, dass sie einfach zusammen ein Vollbad nehmen, um da vielleicht auch das einfach auszutauschen. Also man hat irgendwie festgestellt, dass von den, dass ähm, dieses Bonding, also das, was bei uns im Bonding passiert, dass das ähm, ganz viel über nackten Hautkontakt ähm, nachgeholt werden kann nach der Geburt. Und witzigerweise ist hat da auch jemand, was die Leute so testen, ne, hat da also sich jemand verglichen, ob nackte oder trockene ähm, oder trockene Haut einen Unterschied macht und nasse Haut macht wohl irgendwie einen Unterschied. Also irgendwie viel mit dem Baby nackt kuscheln, wissen wir ja auch hilft bei der Milchbildung und hilft bei der Mutter mit den hormonellen Regulationskreisläufen, das ist auf jeden Fall was, was also wo es auch jede Menge Studien zu gibt, die nachweisen, dass es das gut ist. Doch also gerade auch also nach Sektio wahrscheinlich besonders. Aber schon. Gibt es Gibt noch? noch Fragen? Ja. Nee, doch Es Hat sich nur noch jemand bedankt, das ist auch nett. <lacht> Möchtest du noch ein Schlusswort haben, sonst habe ich das Schlusswort. Mach du doch das Schlusswort. Also Claudia, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für den Vortrag. Ich schätze immer sehr deine individuelle Herangehensweise und sehr liebevoll und respektvoll. Und es ist für mich immer, ja, geht mir das Herz auf, wenn ich dir zuhöre. Deswegen vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ja, ich, ich hoffe, es danke. hat auch dir Spaß gemacht. Ja, ja, es Insofern. Ich danke für die Möglichkeit. Ich finde es ganz toll, dass ihr mit diesem Engagement das Café offen haltet jeden Tag. Finde ich toll. Ja. Mein technischer Assistent hier hat den Großteil der Arbeit. Super, vielen Dank. Sehr gerne, Grüße nach Rochester. Danke, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. So, wie geht's es jetzt weiter diese Woche? Wie ihr schon hinter mir seht, ist der Erich Mayer-Falli morgen wieder dran. Und wie immer wird es lustig beim Erich und auch sehr plastisch in seiner Embryologie-Werkstatt, wo wir seine Reihe draus machen. Morgen fangen wir mit Teil 1 an. Dann Mittwoch. Die Diana rauft sich schon die Haare, was kein Wunder ist in der jetzigen Situation, denn Diana wird über die Berufspolitik in den Zeiten der Corona-Krise reden. Und Diana ist ja unsere Vollzeitopfrau der österreichischen Gesellschaft für Osteopathie und im Moment sehr, sehr, sehr viel am Arbeiten. Dann Donnerstag. Donnerstag kommt nochmal der Christian Hartmann zu uns. Er hat ja von vielen Geheimnissen in der Osteopathie geredet und das alles schon da ist. Und wir haben ihn jetzt gefragt, ob er es für sich behalten will oder ob er nicht nochmal mit uns drüber plaudern möchte. Deswegen Christian Hartmann nochmal in die verlorene Identität der Osteopathie und wir hoffen, dass er ein paar Geheimnisse lüftet. Und Freitag zum Wochenabschluss machen wir wieder Open Microphone. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal ein paar Vorschläge mit einbringt. Das heißt, Themen, die ihr diskutieren möchtet, Themen, mit denen ihr euch befasst habt, die wir dann auch einfach in der Gruppe diskutieren. Deswegen schickt uns unsere, eure Vorschläge und wir schauen auch, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Wir würden euch, uns riesig freuen über euren Input. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Liked uns, shared uns, ähm, gibt uns Interaktion. Das hilft uns, dass man Spaß, andere erfahren davon und... Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen super schönen Abend. Macht's gut. Baba.